Hi und kommen mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zu let's play dragon ball z kaka und ja in der letzten folge haben wir noch ein paar nebenquests gemacht und und äh, ja haben uns einen neuen wächter für die erde geholt. sein name ist denn der green und ja wir sind jetzt hoffentlich vor den spielen angekommen wir haben alles erledigt ich gucke trotzdem noch mal nach weil ich paranoid bin und ja wir haben alles erledigt und ich hoffe, es geht jetzt hier direkt in die zelt ein, weil da steht: sprich mit Dende, wenn du zum Kämpfen bereit bist. Okay, das ist ein bisschen eindeutig. Gut, dann geht es mit den Zelt-Spielen jetzt hier los. Gut, und dann bekommen auch gut. Ach was? Was das angeht, äh... Was? hat ja, eine Uhr geredet, Es ist wirklich schon so spät. Sangoos so Polch Panther Was? Steh da? Ja, ja da. ist なんだよ、みんな。ist に沈んでん1つの願いでたくさん wenn das sagt hat ja alle Nobs. Ich dachte, ist nicht so gut so na gut. Okay. Ah, Elena, nice. ich äh, das dafür büßen, dass jetzt die 18 absolviert hat. Meine Macht stehende tun und ihr wollt ich reden? Warum nicht? Und dann gehen wir mal zur Cell-Spiel-Arena. Ich hoffe, ich kann mich da noch ein bisschen umsehen. Ich bin mal da zur Cell-Arena hingegangen, aber es stand da nicht. Also, offscreen, so während ich immer versucht habe, irgendwas zu erkunden. Hier gibt es übrigens wieder 30 D-Medaille und ich habe nur. Irgendwie zwölf von denen gefunden oder so oder 15 Da habe ich mich überall nach Ich verstehe nicht, wie man so viele übersehen kann. Wie gut sind die hier versteckt? Ey? Ja, voll krass. Okay. Jetzt steht er da. Die 人類を滅ぼすと ja auch 非道な ganz Tigrita. 行った Oh man, was für ein Idiot. Ich wollte schon sagen die anderen waren auch schon da. Ja, da er ja, wie geht hat die lasche Dampfgurke? <lacht> ja wie geil wäre das, wenn die irgendwie in deutschen text aus der sinko damals genommen hätten? mir ja. hängen an fäden Pfeift ja, mir so ist hier ein Vogel am Fenster. Ja, ich will ja Noch so. äh, äh. warte mal, da liegen ja Sachen. wie habe ich denn die verpasst, ey? Die müssen irgendwann in bestimmten Zeiten in den Storys auftauchen, habe ich so Gefühl. Aber ich war definitiv schon hier. Hi. Oh hi. Oh, ihr seid jetzt wie geht ihr Sie wollt mein spielen antreten oder ich dachte ich komme hier und sehe mich selbst spiele an aber wenn ich noch näher rangehe komme ich alle nur in die quere oder ich drücke euch die haben ja, aus sich reinfallen natürlich gibt euer Bestes, okay lasst ich weiß es ist nicht viel aber ich helfe gerne so gut ich kann ja du erkennst mich sofort nein daneben irgendwo ja war noch eine erinnerung die ich noch nicht aufgesammelt habe natürlich siehst du mich so, ähm, irgendwo war ja noch eine erinnerung glaube ich da äh, äh. dann machen wir mal einen großen bogen in zeller arena erstmal gehen diese erinnerung erstmal hier ihr einsammeln wenn es geht best oder einen kampf gerade oder so konflikt mit dem könig ich piccolo ich wollte schon sagen das ist irgendwie das gleiche szenario mehr oder weniger ne niemand kann sich an zum Goku erinnern der Dämonkönig Piccolo, der seine Jugend zurückerlangt hat, stürzt die Welt ins Chaos, indem er die Polizei auflöst und die Leute ermuntert, böse Taten zu begehen. Tension dann versucht den Dämonkönig mit der Festungswelle einzusperren, allerdings hindert ihn piccolo Schärge daran. Der nach dem Trinken von ultraheiligen Wasser nun wesentlich stärkeres Son Goku erscheint. Er macht kurzen Prozess mit den Handlangern und wendet sich dann schließlich dem bösen Dämonkönig zu. Und die ganze Welt hat es vergessen, leider. Und jetzt kommen wir, die Hauptcharaktere. Songok, diese Masche Dampfgurke. Von, von, von der anderen Seite. Und nichts anderes. Oh, ein cooles Bild. Die Z-Krieger sind hier. die hängen an Fäden. Ich hasse dich immer noch. 俺はうまを nicht gesagt er hat eigentlich Mr. Satan hat überlebt als Piccolo hier seine ganzen Schergen hier geschickt hat. Müsste ja bis dahin auch schon an Turnier teilgenommen haben angeblich. Da auch nicht. The Geräusche. The big The Titan mal rutschboden, <lacht> <ihr> da <lacht> geht da einfach nicht drauf klar. <lacht> Okay. Er ist ja 49. Ich habe schon gedacht, dass er ein bisschen... erwartet ja, wir dürfen ja nicht den Ring verlassen. Okay, ich wollte schon sagen, was mache ich für einen Angriff gerade? Oh ja. Okay, dann komme ich nö, oder auch nicht. Nö, nö, nö. Nein. Das ist gut. Hey. Ist auch so ein Angriff, den ich gar nicht mehr im Kopf hat. Man hatte dieses Energiefeld der Meinung, das ist auch immer so ein Main-Angriff von Zell, eine Explosions-Angriff. Irgendwie gar nicht mehr im Kopf, wann der mal so eingesetzt hat. Ah. Ja, er gibt mir eigentlich ganz schön gerade. Ich schmeiße ihn aus dem Regen, habe ich gewonnen. So, komm her. Also wir sind schon in ein paar leicht mit dem Zellspiel spielen durch, wenn er so weitergeht. Also wir können ja eigentlich gar nicht kommen. Ja, bin ich sicher. er da war immer noch vier Balken. Ne? Oh ja. Bin ich mit ins Gesicht. Ich ein bisschen zu nah dran. Nein, ich darf ich blocken blocken okay, da wird ganz schön knapp, ja. aber jeder blockt den Angriff. Okay, wollte schon sagen. habe mich, wenn ich meinen kamera ja mehr gegen Seins einsetze, und dann so eine Dingswelle, so eine so ein Kib. Wie nennt man das mal? Kiblast, showdown irgendwie so was. Oh Gott! Okay. Eine Sensorohne bitte nur damit wenn den kampf nicht noch mal neu machen müssen jetzt haben wir ja diesen luxus was ein kampf gegen begte da hatte ich keine sachen war schon schwieriger ich ein paar mal drauf gegangen bin ja stimmt der hält sich ja noch ein bisschen zurück ne? oh Gott aber knapp das ring ring out ich habe gewonnen ring Richter. nein ich habe gewonnen zell einfach nur so über den boden ein bisschen fliegen in irgendeinem spiel war das auch so glaube ich ich glaube in den kaichi oder raging blast ne? immer so ein ganz kleines bisschen über den boden Oh Mann. ja Mann. zwei level sehr gut kein Warp kam ja mehr, mehr. kommen mein gott alle geilen wurden ausgelassen in dem spiel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 Erlerre da roh na, faktisch die. Atma nie kuhl ga mitmehte alu. Orel wa alle da ke tockn sta ga, Kakarott oo koe lare na katt. Aa no yaro a garu was ist das あいつ bitte sagt mir es ist tension an beziehung zwischen cell und tension an dem wagen der bridge ist einfach nur geilste ah, hier sind ja son goko wie geht tension an <lacht> さっきお前と戦ってみ Mmar Ja, darfst du das rein, wird. 失たような。がっかりしたような。俺じゃないっ<音楽><音楽> <laughs> <音楽><音楽><音楽><音楽><音楽> Wie gut, dass es diese kleine Unterhaltung gibt. Oh, schade. Oh mein Gott, er hat sogar ein bisschen Kampfkraft. Cool. Ich, mache nie ich bin zum vielleicht so Goku, ich habe Miku von über 200. 貴様の方 <diches> Na gut. Okay, Papa, mit wem was du? Wem meinst du denn? Ja, du hast mit ja geredet. <lacht> hey, hey, ein Moment mal. <lacht> 無茶を言うな。戦えるわけないだろう。相手は貴様でも叶わ ついてはい。<笑> okay dad du willst dass ich kämpfen soll dann mache ich das eben bisschen ist noch alles in ordnung ne? aber ich vermisse noch eine szene Ich bin zwar ein paar Level höher, aber ich bin eigentlich noch schwächer als Son Goku. Also in den Werten, ja. Also ich krieg jetzt noch voll den schub Obwohl. Was? Du? ich wünschte japan wird das auch zu so sehen nein aber mein vater <lacht> Ich mit schon geredet. Okay. Ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass Mr. Satan Kampfkraft hat. Na gut, dann kommen du und ich. Ich und du, wir sind hier, wir kämpfen jetzt. Oh, <lacht> <lacht> ja weil wir mal noch mal sehen, komm her. Bei Level fünfzig. ja oh gott so ist dann immer nur kreis aufladen danke Denke ich, ich bin schon wieder mitten ins Gesicht. Aber ja, wenn ich mit irgendwelchen Boss-Techniken kommst schaffe ich dich. Und okay, okay, sehr gut. Oh. Massenko, ah ja, da ist gelenkt jetzt gut. Ja, aber so weit nicht. Der er hat denn gar keine Sensorbohne gegeben, merke ich gerade. Genau das hätte dort drin bleiben müssen. Natürlich, selber hat irgendwie voll viele wichtige Sachen ausgelassen eigentlich ein voll wichtiger moment dass zum goku zellen eine sensor gegeben hat also er gibt den jetzt gleich nur eine gedenk kam ja mehr gelenkt massenko er ja. setzt die ganze zeit Dings ein genau ich dich eben so Zwei Level dazu bekommen. Krass. Das Hahaha, naniyo yidaska toumu eeva, そんな話を聞いておじけ So とでも思ったのか。それどころか Sum! Sum! Sum! Sum! Sum! Sum! Sum! Sum! ich will jetzt nicht sagen, dass so ein schlechter Vater ist? <lacht> Was? Ich mag, hier. ich mag auch Umarmungen hier. das ist jetzt peinlich Ich mag auch Umarmungen hier. If you're not going to be able to get a little bit of 残念だったな。16 <lacht> mhm. mhm. So cool, Sel Junior Songutatjuitame gab es da nicht irgendwie so eine komme ich später drauf zu Gott? Okay, ähm, ihr, ihr steht einfach hier eine. so also mitten haben wir noch ein bisschen ruhig ich werde das hier alles zu so schneiden an so passenden orten ich weiß jetzt nicht ob ich jetzt schon einen schnitt machen sollte aber vielleicht kommt hier ein schnitt ich weiß es nicht aber ich werde erstmal mal gucken wie lange das hier insgesamt dauert und damit ich passend dazu ein schnitt machen natürlich nicht dann kommt mal ja vor allem hat mich auch ein bisschen stört ist ähm, neben der dragon enzyklopädie also das ding wo man ja die ganze zeit alles nachlesen kann da wurde sogar diese fette form von schwanks irgendwie eingezeichnet unter beziehungen und so Aber irgendwie kam die ja gar nicht vor im kampf gegen zell das stört mich ein bisschen irgendwie gesagt, für die tun irgendwie nicht so die gleiche Arbeit in diese Saga reinstecken wie die in die anderen. Vor allem es gab bisher nur eine Cutscene, eine eine richtig animierte Cutscene in dieser Saga und das war wo Cell zur zweiten Form aufgestiegen ist. Keine Ahnung, gab es viel mehr oder in der Freezer Saga. ging Sonar Commando hat eine eigene Cutscene als rekom von vegeta angegriffen würde meine eigene cutscene aber in diesen in dieser Sache kam fast gar nichts vor bisher nur eine cutscen bisher also ich weiß nicht was ich davon halten soll schon klar hat dieser kampf ein bisschen anstrengender wird hier oh gott ich weiß auf jeden fall was auf jeden fall noch eine animierte Cutscene sein wird das also ein bisschen offensichtlich und wenn nicht dann ist das echt enttäuschend ich bin mir ziemlich sicher dass eine bestimmte szene animiert sein wird also vollkommen animiert so einer erledigt einer Oh Gott, die geben uns aber auch ganz schön. beiden. Irgendwann wird schon treffen. kam ja ja Kacke, verteilt mich auf fast gar nicht? Okay, ja mit block Ja, blocken wir weiter oder auch nicht? du nicht, dass die uns so viel. Okay, geben uns doch schon viel Schaden, aber halt noch eine menge aus ja. wollen sie Ah, ja, man das ist glaube ich warte warum ah. das ist ja nicht exklusiv auf kreli beschränkt Der ist nur der erst der irgendwie einer eingesetzt hat eigentlich kann das fast jeder ne? Nein. Schweben dann in der Luft so bewusstlos. Nicht ausgewichen. Was machst du jetzt, ne? Sit down, sit down. Oh, what you want? Oh, sehr gut. Oh sehr gut. Combo Bombo. Aber jetzt noch super modus und jetzt bist du dran. aber ja auf das zu sagen trance sind Fall dem nicht aber oh, sehr gut feiern alle auf einmal alle drei zusammen als genau ich weiß nicht genau wo die stadt aktiviert wird aber gut ja Okay, sind wir level 50? Tranks und jeder sind 45 glaube ich. Ja, hat gedacht, so einen ist nicht so, ich weiß nicht, es Das ich, 俺 nicht da, Satan! Nicht da! Nicht da! ich So, und somit hat hat Mister Satan indirekt die Welt gerettet. Und ja, jetzt geht's los. Und jetzt muss eine animierte Szene kommen. kommen